Also hallo und herzlich willkommen zu dieser Präsentation von VUCLAP. Ich freue mich natürlich sehr, dass Sie heute an dieser Veranstaltung teilnehmen und schlage vor, dass wir starten. Also wie es unser Motto sagt, wollen wir das Lernen interaktiv und effektiv gestalten. Und wie wir das konkret machen, werden Sie jetzt erfahren. Kurz zu meiner Person, ich heiße Stefano, ich bin 26, ich wohne hier in Paris und ich bin zuständig für den Vertrieb im deutschsprachigen Raum bei VUCLAP. Zum heutigen Ablauf als Einleitung werde ich Ihnen ein klein wenig Kontext zu den Prämissen unserer Gedanken geben. Dann möchte ich mehrere Punkte auflisten, die für einen didaktischen Mehrwert von Wuklapp sprechen. Als nächstes kommt das Herzstück der Rede und zwar die Demonstration des Tools und zum Abschluss, Abschluss würde ich Ihnen gerne zeigen, in welche gängigen Systeme sich das Tool Wuklapp einbinden lässt. Ganz am Ende kommt natürlich eine Q&A Session. Beginnen wir mit dem Kontext. Bei WUCLAP stellt man sich die Frage, wie kann ich Studierende aktivieren? Wie kann man Lernen interaktiv gestalten? Und um diese Frage zu beantworten, stützen wir uns auf anerkannte Forschung. Darunter stützen wir uns auf den Neurowissenschaftler Stanislas De N, der die These aufgestellt hat, dass das Lernen auf vier Grundlagen basiert. Als nächstes ist es natürlich wichtig, die Aufmerksamkeit der Zuhörer zu gewinnen. Dann ist es auch wichtig, eine aktive Beteiligung bei den Studenten zu fördern. Man kann das Lernen interaktiv gestalten, auch indem man den Studenten einen Zugang zu einem direkten Feedback ermöglicht und letztlich, indem man den Studenten hilft, die Kurse, Kursinhalte langfristig zu vertiefen. Also der Neurowissenschaftler Stanislas N bezeichnet diese vier grundlegende Elemente als die vier Säulen des Lernens. Und mit dem wu werkzeug hilft er den Professoren insbesondere die Aufmerksamkeit der Lernenden zu fördern, und zu aktiver Beteiligung zu motivieren. Und das bringt mich jetzt dazu, über unseren didaktischen Mehrwert zu sprechen. Wir gewährleisten bei WooClub definitiv eine pädagogische Unterstützung, indem man unter anderem interaktive Befragungen zur Verfügung stellt. Es gibt mehr als 15 Fragentypen, die Sie auf WooClub benutzen können. Man kann die Fortschritte der Lernenden verfolgen, indem man zum Beispiel die Ergebnisse im Anschluss einer Veranstaltung in einer Excel-Datei exportieren kann. Man kann die Lehrveranstaltung strukturieren. Das heißt, Sie können für jeden Kurs ein neues WooClub-Ereignis erstellen. Selbstverständlich ähm, auch, indem die Beteiligung erhöht wird. Und da sind sich die Professoren einig. Es lässt sich auch in Präsenz- und auch in Distanzlehre benutzen. Wobei WooClub zu Beginn nur für Präsenzlehre gedacht war, weil als es 2015 gegründet wurde, hatten wir natürlich nicht die Pandemie vorgesehen. Und Sie können google im Synchronen als auch im Asynchronen-Modus äh, benutzen, beziehungsweise während den Vorlesungen oder nach oder vor einer Vorlesung. Ich möchte Sie jetzt in die Haut eines Studenten versetzen. Und deswegen habe ich ein paar Befragungen vorbereitet. Ähm, Sie können teilnehmen, indem Sie äh, dieses QR-Code auf der linken Seite einscannen oder indem Sie äh, diesen Link in einem neuen Browserfenster eingeben. Das kann ich in Chat vielleicht weitergeben. Jetzt haben die den Link in Chat bekommen. Wir können übrigens sehen, dass fünf von fast 40 Personen eingeloggt sind. Ich warte noch. Ein paar Sekunden und wir legen dann los. Noch zehn Sekunden. Okay, wir können starten. Wo sind Sie? Das ist ähm, meine erste Frage. Das Gilt als äh, Icebreaking Question, wie die Englischsprachigen sagen. Und äh, ich äh, bitte um Verzeihung, falls Sie nicht im, äh, in der Dachregion sein sollten. Wir haben viele, viele Antworten. Und es ist sehr gut verteilt überall in Deutschland. Eine Person ist in Österreich. Dankeschön. Würde es eine korrekte Antwort geben, könnte ich diese korrekte Antwort hier auch anzeigen. Kommen wir zur nächsten Frage. Da können wir sehen, ob Sie richtig aufgepasst haben. Wie viele Redner gibt es beim University Future Festival? Also hier können wir nochmal auch die Statistiken sehen. Sie können es in verschiedenen Formen darstellen. Hier kann man die häufigste Antworten sehen. Es haben sechs Personen 200 gesagt. Sechs Personen 300 geschrieben. Hier in Form einer Tabelle. In Form einer Statistik. Und ich zeige jetzt die korrekte Antwort. Sobald ich die korrekte Antwort angezeigt habe, können Sie nicht mehr antworten. Und die korrekte Antwort war... 440 und ich habe angegeben, dass Antworten mit einer Differenz von 20 Punkten als richtig gelten. Es liegt an Ihnen, den Grad äh, der Toleranz zu wählen. Bei mir war, waren es äh, 20 Punkte. Und es haben 2% der Teilnehmer äh, diese Frage richtig beantwortet. Hier wäre es ähm, eine Wortwolke: Was ist Ihre Haupttätigkeit? Was machen Sie hauptberuflich? Und wie Sie sehen, können wir dann eine Wortwolke sehen. Und je mehr eine Antwort verschickt wird, desto auch größer dargestellt wird. Viele Antworten. Beratung kommt am häufigsten. Mitarbeiterin auf zweite, an zweiter Stelle. Hier können Sie die Ergebnisse auch in dieser Form darstellen. Und Sie können zum Beispiel auf eine Antwort klicken. Hier in Form einer Liste ebenfalls. Und hier noch einmal die Wortwolke, was mir persönlich am besten gefällt. Danke für die versendeten Antworten. Kommen wir zur nächsten Frage. Das ist hier die Funktionalität Brainstorming? Was kann an den Hochschulen äh, verbessert werden? Und hier machen Sie sich nicht die Mühe, eine ausführliche Antwort zu schreiben. Es geht nur um das Prinzip. Also hier habe ich verschiedene Blöcke äh, kreiert und Sie können Ihre Antworten dann in den verschiedenen Blöcken verschicken und das hilft dazu, dann die äh, Antworten zu unterteilen. Und Sie können unendlich viele Kategorien hinzufügen, wie Sie möchten. Hier habe ich mich bei äh, vier Kategorien äh, begrenzt. Wenn ich möchte, kann ich eine äh, verschickte Antwort in, in einem anderen Block verschieben. Wenn das mehr Sinn machen würde. Und man kann zum Beispiel auch auf eine Antwort zoomen. Und diese Antwort dann mit den Studierenden besprechen. So. Kommen wir zur Demonstration. Vielen Dank für die Antworten. Ich verlasse es jetzt. Also. Meine Demo wird in zwei Teilen stattfinden. Zuerst zeige ich Ihnen, wie Sie google Live nutzen können. Ob in einem Vorlesungsraum oder aus der Ferne und dann erkläre ich Ihnen, wie man Hooklab im asynchronen Modus verwendet. Komme ich in die Startoberfläche von Google Lab, dann sehe ich schon, dass es ziemlich einfach aufgebaut ist und damit sehr gut verständlich. Ähm, wenn ich eine neue Befragung beginnen möchte, muss ich einfach auf Event hinzufügen klicken und dann erscheint schon äh, die äh, Benutzeroberfläche. Aber heute behalten wir die bereits erstellte, äh, das bereit erstellte Ereignis. Also hier können Sie sehen, dass es sehr viele Fragentypen gibt, also hier im zentralen Banner können Sie sehen, dass Sie verschiedene Fragentypen auswählen können, wie zum Beispiel Paare bilden, Brainstorming, eine Zahl erraten, ein Folie einfügen, Audios, Videos einfügen, Sortierung, Priorisierung, also eine unglaubliche Vielzahl an Abfrageformaten, die zugleich aber auch sehr einfach zu erstellen sind. Der erste Schritt, den ich Ihnen empfehlen kann, ist, den Namen Ihrer Veranstaltung auch in Bezug auf Ihren Kurs zu ändern. Also, das können Sie hier oben links machen. Das lassen wir jetzt so. Und der zweite Schritt wäre dann, den Fragentyp auszuwählen, den Sie auch ähm, stellen möchten. Also, hier könnte man zum Beispiel eine Multiple Choice Question äh, erstellen. Und hier kann man sehen, ob Sie richtig aufgepasst haben, während meine Einleitung, wann wurde. Booklab gegründet 2013, 2015, 2017, 2019. Da muss ich Ihnen leider die richtige Antwort verraten und dann kann ich jetzt meine Frage speichern. Und schon ist meine neue Frage hier zu erscheinen im Anschluss der bereits erstellten Frage. Wenn ich möchte, kann ich den Code meines Ereignisses auch ändern. Dieser Code ist einmalig und ermöglicht es, den Teilnehmern sich einzuloggen. Das ist hier, aber das lassen wir auch jetzt so. Und bevor ich in die Parameter eingehe, ist hier eine Funktion, die hier oben zu finden ist, nämlich die Pinwand. sehr interessant. Und auf der Pinwand können Teilnehmerinnen und Teilnehmer unabhängig von meinen Befragungsfolien zum Beispiel Fragen stellen. Und als Lehrperson beispielsweise sehe diese Fragen und kann dann nachher darauf eingehen, ohne dass sie äh, die Präsentation oder den weiteren Ablauf des Kurse äh, bestören würden. Hier würden dann die äh, Fragen zu sehen. Ähm, die Likes können vielleicht auch ganz praktisch sein, um Fragen auch zu gewichten, um mir zum Beispiel die Möglichkeit zu geben, am Ende einer Phase auf die vielleicht vier oder fünf am höchsten gewichteten Fragen nochmal einzugehen. Das wäre hier dann die pinwand äh, Funktionalität und wenn ich eine, eine Veranstaltung starten möchte, müsste ich einfach auf Beginnen drücken bei der Frage, wie kann ich teilnehmen. Und dann können die Studenten äh, ganz einfach in die Kamera App gehen und wie ich es gesehen habe, kriegt krieg man hier den QR Code ganz schnell eingelesen und bin schon dann in der Befragung drin. Starte ich dann als Lehrperson in die Präsentation und kriegen dann die Studenten die Fragen angezeigt. Hier die äh, bereits gestellten Fragen. Hier können wir nochmal sehen, was sie äh, geantwortet haben. Und hier wäre dann die, äh, neu, die, die erstellte, die neue, die neue Frage. Genau. Und wenn ich dann die korrekte Antwort anzeige, können Sie nicht mehr antworten. Ähm, ich werde Ihnen nun zeigen, wie Sie die Nutzung von Google Lab durch die Anpassung Ihrer Einstellungen verbessern können. Dazu müssen Sie auf äh, dieses kleine Rädchen drücken. Und hier können Sie sehen, äh, erstmal, dass Sie eine Präsentation in Google Lab importieren können. Ähm, hier habe ich bereits eine Präsentation hinzugefügt. Aber so könnte ich eine zweite Präsentation hinzufügen. Und hier können Sie sehen, dass Sie mit Ihrem gewohnten Medientool arbeiten können, zum Beispiel PowerPoint oder Keynote, um dann Fragen und Folien zu mischen, um Ihren Kurs dynamisch, dynamischer zu gestalten. Wenn ich auf Einstellen drücke, kann ich meine bereits integrierte äh, Präsentation sehen. Auf der rechten Seite haben wir die äh, erstellten Fragen und auf der linken Seite haben wir die Folien. Und ähm, um eine Frage einzufügen, klicke ich sie an und verschiebe sie an die passende Stelle in meiner Präsentation. Und ich empfehle Ihnen natürlich die Frage, wie kann ich teilnehmen, als erste Folie einzufügen, um die Anmeldeanweisungen äh, den Studenten sofort geben zu können. So, und dann können Sie es speichern. Ähm, Jetzt möchte ich Ihnen die weiteren Funktionalitäten von VooClub zeigen. Hier haben wir Authentifizierung und es ermöglicht Ihnen, die äh, Studenten zu identifizieren. Also entweder über die E-Mail-Adresse, über soziale Netzwerke oder über das SSO ihrer Einrichtung. Benutzernamen des Teilnehmers. In diesem Fall können Sie die Studenten ein Pseudonym ihrer Wahl eingeben, zum Beispiel ihren Vornamen. Ergebnisse standardmäßig sichtbar, also das heißt, wenn jemand antwortet, wird seine Antwort direkt auf dem Bildschirm angezeigt, wie wir es äh, gerade eben gesehen haben. Man konnte sofort ihre, an ihre Antworten sehen. Und Sie können diese Funktion auch abstellen, wenn Sie möchten, dass die Studierenden antworten können, ohne sich an den Antworten ihrer Kommilitonen zu orientieren. Dann haben wir die Taste, ich bin verwirrt. Es hört sich vielleicht lustig an, aber es ist ganz praktisch. Also hier, wenn Sie diese Funktion aktivieren, können die Studenten angeben, dass sie den roten Faden der, Le der Lektion verloren haben und vielleicht weitere Erklärungen wünschen. Und wo sieht man dann, wie viele Studenten verwirrt sind? Das ist dann hier auf der Präsentation. Hier kann man die Anzahl von verwirrten Personen. Oben äh, bei, der, bei den Folien sehen, also bei den Folien und ebenfalls bei den Fragen. Und jetzt nach einem Kurs oder einer Schulung geht wu noch weiter und erlaubt Ihnen, die Ergebnisse der Fragen auf verschiedene Arten zu analysieren. Ich kann einmal die Ergebnisse als Excel-File exportieren hier. Ich kann sie mir im Überblick auch äh, in einer Tabelle anzeigen lassen. Hier können wir nochmal äh, an Ihre Antworten sehen. Da es anonym äh, stattgefunden hat, kann man nicht Ihren Namen sehen. Und hier können Sie es auch in einer bildlicherer Form Darstellen, auf Ergebnisse anzeigen. Und über diese Funktionalität können Sie dann ähm, die Ergebnisse in einer PDF-Datei ähm, exportieren. Also ähm, ganz wunderbare Funktion, sehr praktisch, um die Ergebnisse auch vielleicht äh, nochmal abzulegen, zu speichern oder... Auch damit äh, weiterzuarbeiten. Kommen wir jetzt zum asynchronen Modus von WooClap. Wie ich es gesagt habe, ist es möglich, ähm, WooClap im asynchronen Modus zu verwenden. Und dafür müssen Sie hier auf diese Registerkarte klicken, im eigenen Tempo der Teilnehmer. Also hier können Sie Befragungen erstellen, erstellen, die die Teilnehmer dann in ihrem eigenen Tempo beantworten können, wie der Name sagt. Zum Beispiel. Vor einer Lektion, um das vorherige Kapitel zu wiederholen oder die Vorkenntnisse und Erwartungen der Studenten zu überprüfen. Oder auch nach einer Lektion, um die Lernvorschritte zu bewerten oder um Übungen zur Vertiefung des Kurses vorzuschlagen. Um ähm, Ihren Fragenbogen zu erstellen, müssen Sie auf Neu hinzufügen klicken. Hier können Sie erstmal Ihren Fragenbogen dann umbenennen. Und hier können Sie, ähm, die, haben Sie die Möglichkeit, bereits erstellte Fragen zu importieren. Zum Beispiel äh, solche, die Sie während Ihrer Live-Sitzung verwendet haben. Also das können wir jetzt machen. Wir können unsere erstellten Fragen importieren, die wir im Synchronmodus benutzt haben. Und das spart uns natürlich dann Zeit. Die werden dann sofort importiert. Und dann kann ich es speichern. Und da kann ich entscheiden, ob es sofort veröffentlicht wird oder, oder später. Ich entscheide mich für sofort. Und jetzt kann ich meinen Fragenbogen an meinen Studenten weitergeben, indem ich den Link kopiere oder einfach einen Screenshot von dem QR-Code machen und dann den QR-Code per E-Mail verschicke. Auch auf dieser Registerkarte können Sie auch Dateien freigeben, die die Studenten herunterladen können. Zum Beispiel äh, die Präsentation, die in Ihrem Live-Kurs verwendet wird oder jede Art von Datei, also Excel, Audio, Video, die äh, vielleicht zusätzliche Erklärungen enthält. Und genau, in, im Rahmen des äh, asynchronen Kurses kann es manchmal auch schwierig sein, das Verständnis der Studierenden zu bewerten und deswegen ermöglichen wir Ihnen, äh, die Antworten auch im asynchronen Modus dann äh, im Nachhinein zu analysieren, indem Sie auch hier Zugang zu einer Tabelle und zu einem Bericht haben. Ich wollte Ihnen eine letzte Folie präsentieren. Und zwar hier, ähm, lässt sich WooClub in Ihre bestehenden Systeme schnell einbinden. Also wie Sie es gesehen haben, können Sie Ihre Präsentation auf WooClub importieren. Sie können aber auch äh, den Add-in WooClub in PowerPoint benutzen. Das, das heißt, auf beide Wege kann man äh, WooClub benutzen, entweder PowerPoint auf WooClub oder WooClub auf PowerPoint. Sie können WooClub in verschiedenen Videokonferenzen, Tools benutzen, wie Teams oder Zoom. Und dann haben Sie auch ein ähm, wooklab plugin in Moodle. Und da können Sie dann Ihre wooklab fragen auf Moodle übertragen und ebenfalls die Moodle-Fragen auf WooClub ähm, importieren. Beide Wege funktionieren ebenfalls. Und auch können Sie ein YouTube-Video ähm, oder ein Daily-Motion-Video auf WooClub sofort abspielen lassen. Hier sind einige Partner. Also wie Sie sehen, ähm, arbeiten, arbeiten wir bereits mit äh, Hochschulen aus dem deutschsprachigen Raum, ebenfalls Unternehmen. Und hier haben Sie meine Kontaktdaten, meine E-Mail-Adresse und meine Telefonnummer. Ich hoffe, das war klar genug. Wir haben jetzt äh, neun Minuten Zeit für, für Fragen. Ich... Äh, stehe für Ihre Fragen offen. <lacht> Dankeschön für die Komplimente. Nein, ich habe nichts zu den Kosten gesagt. Ähm, bei VU-Club gibt es verschiedene Lizenzversionen. Ähm, Sie können entweder eine Einzellizenz erwerben oder eine Campus-Lizenz. Das können wir dann äh, im Anschluss äh, dieser Präsentation auch äh, ausführlicher besprechen. Äh, welche Lizenzversion hat den präsentierenden Funktionumfang? Alle. Alle Lizenzen haben diesen, ähm, diese Funktionalität. Auch wenn Sie sich für die freie Version von Google Lab entscheiden, haben Sie auch Zugang zu dieser Funktionalität. <lacht> Ja, Sie können es gerne ausprobieren. Es gibt eine, auch weitere Funktionalitäten, die ich nicht ähm, beschrieben habe, aber beim Rumprobieren können Sie dann äh, die weiteren Funktionalitäten entdecken. Wie zum Beispiel die Möglichkeit, individuellen Berichten den Studenten verschicken. das ist auch eine Möglichkeit, aber weil wir zeitlich begrenzt sind, habe ich jetzt nicht alle Funktionalitäten äh, dargestellt. Können Sie etwas zur freien Version nochmal sagen? Ja, Sie sind ähm, begrenzt, zwei Fragen zu erstellen mit der freien Version. Sind die Campus-Lizenzkosten von der Größe der Hochschule abhängig? Genau, es hängt auf die Anzahl von Studenten. Je mehr Studenten, äh, je äh, teurer äh, ist die Campus-Lizenz. Ich komme von der Universität Passau und bräuchte eine Teilnehmerbestätigung. Wie kann ich diese antworten? Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Können Sie es vielleicht wiederholen, Lucia? Wie funktioniert die Einbindung in LMS? Diese Einbindung ist möglich im Rahmen einer Pilotphase oder im Rahmen einer Campuslizenz. Campus die ist nicht verfügbar für Einzellizenzen oder für Personen, die sich für die freie Version entschieden haben. Wo liegen die Server, auf denen die Daten gespeichert werden? Die liegen in, äh, in Paris. In Paris. Ähm, wir sind ein belgisches Unternehmen. Also unser Hauptsitz ist in Brüssel. Wir haben seit 2019 in Paris Büros eröffnet. Und ähm, da wir ein europäisches Unternehmen sind, haben wir uns auch an den deutschen Normen angepasst. Gerne, gerne per E-Mail. Perfekt. Ja, wir haben noch fünf Minuten Zeit. Ich stehe natürlich offen für weitere Fragen. Vielleicht auch eine interessante Information ist, dass die Plattform sich ständig weiterentwickelt. Die wird nie so bleiben, wie die gerade ist. Vor fünf Jahren hat die Plattform ganz anders ausgesehen und wir ernähren uns sozusagen von den Feedbacks, von den Verbesserungsvorschlägen, die wir von den Nutzern bekommen. Ja, es gibt eine Testversion. Für Hochschulen dauert diese Testversion sechs Monate und wenn Sie äh, eine Testversion für eine Einzellizenz haben wollen, könnte, könnte die dauern zwischen zwei Wochen und einem Monat. Das können wir dann nochmal besprechen, je nach, äh, je nach Bedarf. werden Sortierungsfragen ausgewertet? Das können Sie uns vielleicht anschauen. Also hier können Sie Ihre Frage erstellen. Und dann müssen die Studenten alle... Äh, Elemente richtig ordnen, wenn ein Element falsch geordnet wird, gilt die Frage als falsch, äh, gilt die Antwort als falsch. Noch einen schönen Tag Ihnen ebenfalls Dankeschön.